Hallo und Willkommen zu diesem Capstone-Video. Wir sollen diesen Term ausmultiplizieren. Aufgrund der Termstruktur erinnern wir uns gleich an die binomische Formel a plus b in Klammer hoch 2. a plus b Quadrat ergibt, wie wir wissen, a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Also können wir das nun anwenden auf unseren Term die Rolle des a übernimmt x und die Rolle des b übernimmt der Dreier. Also a2 in unserem Fall also x2 plus 2 mal a mal b. Also 2 mal x mal 3. 2 mal 3 ist 6, also haben wir hier 6 mal x. Plus b2, also plus 32 oder plus 9. Damit haben wir richtig ausmultipliziert und das Beispiel ist fertig gelöst.